Ich möchte gerne zu Tech Summit, weil ich mein Netzwerk erweitern und alte Connects aufrechterhalten möchte. Ich möchte am VDE Tech Summit teilnehmen, um mein Studiennetzwerk auszubauen. Ich nehme am Tech Summit 2018 teil, da ich mit den Fachexperten über die Technologien der Zukunft auf Augenhöhe diskutieren möchte.